Ja, hi, wir sind von Leipzig eSports hier auf der Dreamhack in Leipzig und wir versuchen so ein paar Impressionen zu sammeln und du bist Primelot und erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was du machst, seit wann du Pro-Gamer bist und über dich generell. Ähm, ich bin jetzt seit letztem Jahr, im Sommer bin ich sozusagen Pro-Gamer, äh, ich war im MY Gaming Haus halt die Zeit über, aber da ich ein bisschen schlecht geplant habe, äh, ha habe ich noch keine Resultate gehabt, weil ich dachte noch, äh, das ganze letzte Jahr wird Hard of the Swarm gespielt, äh, dann war, kam dann doch Legacy im November raus, ja, habe ich, hab ich dann nicht so hart gepracticed, deswegen ja, aber jetzt starte ich wieder voll durch und ja, seit meinem Jahr bin ich sozusagen Pro. Du hast es so in Anführungsstrichen gesetzt. Ähm, warum siehst du dich nicht nur als Pro in Anführungsstrichen? Ja, für mich ist halt ein Pro-Gamer so also jemand, der so gut ist, dass er halt sozusagen, ja, sein Leben halt, halt selbst halt finanziert halt. Und das ist bei mir noch nicht so richtig der Fall. Deswegen sage ich immer so, also, semi-pro bin ich auf dem Weg zum Pro oder ich versuche es. Halt deswegen so in Anführungszeichen, ja. Hier auf der Dreamhack Open hast du ja auch mitgespielt, bist in die zweite Group Stage gekommen. Ähm, bist du zufrieden damit, beziehungsweise was hättest du dir anders vorgestellt? Äh Zufrieden, naja, nicht zufrieden, aber ich habe nicht mehr erwartet, weil ich habe irgendwie vor zehn Tagen erst wieder ordentlich angefangen zu practisen und dafür für meinen Spieler wird das schon ganz in Ordnung wieder. Deswegen mit dem Spielstil und so bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber im Ergebnis her, ja, ich habe nicht mehr erwartet. Ich hatte auch eine Todesgruppe, ich hatte Hack und Marine Lord in meiner Gruppe. Marine Lord ist so der beste Terraner momentan in Europa eigentlich, Hakus Montan auch eigentlich relativ gut und dann hatte ich Elroy, der ist zwar nicht so bekannt, aber der war jetzt drei Monate lang in Korea im MVP-Haus, ja den habe ich dann bekommen, ja habe ich zwar im makro game gewonnen, aber dann habe ich zwei weggeschießt, ja, passiert halt, aber trotzdem, ja, DreamHack fand ich ganz cool, besonders hier in Leipzig, war auch nicht so weit zu fahren, deswegen, ja, zufrieden nicht unbedingt, aber trotzdem, ja, bin gut gelaunt, also passt das, also, ja, ist in Ordnung. Das heißt, du kommst nächstes Jahr auch wieder zur G-Make in Leipzig? Ja, wenn es eine gibt, auf jeden Fall, dann bin ich dabei, ja. Ja, also nach unseren Informationen gibt es auf jeden Fall noch zwei und danach müssen wir weitersehen. aber dann können wir dich da auf jeden Fall begrüßen. Ähm, du hast so ein bisschen einen schlechten Ruf, muss ja, ich jetzt ja. Ja an der Stelle mal so sagen, aber du hast bestimmt auch was selber dazu zu sagen und ja. da wollen wir dir jetzt einfach kurz die Chance dazu geben. Äh, ja, also ich habe halt vor weiß nicht, drei Jahren so ein paar ja, Cancer Flames rausgeholt, ist niemals äh, lustig halt anderen Leuten halt Krebs zu wünschen, so. das weiß ich selber. Ähm, es war behindert von mir, ganz ehrlich gesagt, aber wie gesagt, ich habe das meiner Meinung nach ziemlich wieder in den Griff bekommen, ich flame mich gar nicht mehr, nur manchmal, wenn ich genervt bin, ein bisschen über die Balance, aber das macht jeder, deswegen, ja, ich kann mich nur an der Stelle so entschuldigen dafür, dass hab. ich es gemacht habe, ich habe mich meiner Meinung nach gebessert und versuche das immer noch hin und habe das halt jetzt gelassen, so, ist halt doof, ich wünsche mir halt nur von den Leuten so, dass sie dann nicht so nachtragend wären halt, ähm, ich versuche einfach mit jedem klarzukommen und, ja, wenn man mich halt in Person kriegt, kann man mich halt auch ansprechen und darüber auch gerne reden, wie gesagt, ich bin da offen für. Und wie gesagt, ja, ich bin halt anders so im richtigen Leben, als vielleicht online ich war oder was man in Erinnerung hat. So, ich möchte das sozusagen nur eigentlich Vergessenheit halt und es einfach nur besser machen. so, ich hoffe, so, dass das langsam passiert. So, das wäre so mein, mein Wunsch halt. Ja. Also du wünschst dir quasi einen Neuanfang? Ja, ja genau, so kann man es auch nennen. So, ich versuche mein Bestes und ja. Neue. Wie äußert sich das denn, dass du das Gefühl hast, dass andere nachtragend sind? Also wirst du ausgeschlossen aus der Community oder was fehlt dir von Seiten der anderen? Also ich habe halt, ich will jetzt keine Namen nennen, deswegen ich habe schon von anderen Leuten halt gehört, äh, dass ich halt ja eigentlich schon so einen Ruf eines Firecakes habe so allgemein auch in der Szene und ich finde jetzt nicht, dass ich jetzt so viel Scheiße gemacht habe schon wie so Firecake. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass ich dann da so auf eine Stufe gestellt werde. Wie gesagt, ja, man war jung und dumm halt, aber ja, wie gesagt, ich will mir wünschen so, dass die Leute dann sagen so, ja, jeder kann sich halt verändern und ja, es war halt kacke für mir das, was ich selber so, ich versuche mein Bestes oder ich habe das schon unterlassen so, ja, ich finde es halt schade, dass ich halt so einen Ruf habe, aber ja, ich versuche halt ja mein Bestes, den aus wegzukriegen so, ja und dann mal gucken. So. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg bei diesem Neustart. Ähm, Gibt es noch ein paar abschließende Worte, die du an die Community richten möchtest? Ja, ähm, immer ordentlich StarCraft Support noch die deutsche Szene. Ich würde mir wünschen, dass halt äh, wieder EPS mehr am Stellenwert gewinnt, weil ich finde, das es so besonders für jetzt allgemein auch Newcomer oder Leute wie mich, da hat man halt noch schon eher Chancen, sich zu beweisen, gute Games zu zeigen, als vielleicht, wenn man dann gleich auf eine Dreamhack fährt und dann halt gegen internationale Gegner spielt. Halt, das ist immer, halt immer noch schwieriger, auch offline. Das würde ich mir wünschen, ja, immer, immer sozusagen positiv bleiben, dass StarCraft, äh, sozusagen immer am Leben bleibt halt, immer vielleicht auch ein bisschen versuchen, wieder seine Freunde daran zu ranzuführen, durch Legacy so ein bisschen immer helfen seid. Halt. Immer, immer an das gute Glauben halt, ja, das wären so meine Worte für die Community, aber ich finde auch, die Community in Leipzig E-Sport, so was ihr gemacht und was ihr mitbekommen habt, die ich schon recht positiv finde, das echt cool, ihr hattet ja letztes Jahr auch sogar so ein Turnier halt in Leipzig, ja, genau. Community-Turnier, sowas, sowas wünsche ich mir, dass auch andere Leute machen, das finde ich ist immer gut, weil da kriegt man auch Leute, die halt das nur amateurhaft spielen und ein bisschen Spaß haben, immer mehr ran, Vielleicht gucken auch ein paar mehr Leute auch, äh, auch in Deutschland dann mehr rein so. und das ist auch für alle gut, wenn dann mehr Leute spielen, mehr Community da ist, mehr Video. das wünscht man sich doch immer nur als Spieler so und das ist auch cool, wenn man das sieht. Ja, ja das wünschen wir uns auch. Vielen vielen Dank für das Interview und viel, viel Spaß noch hier auf der auch. <lacht>